Also, für Lernende ist es sicherlich besonders schön, bei uns die Ausbildung zu machen. Zum einen, weil das Team auch nicht groß ist. Das heißt, der persönliche Bezug ist sehr, sehr groß. Und mit vier Top-Marken, die wir hier im Hause haben, natürlich auch eine sehr, sehr gute Ausbildung an den Marken selbst. Neben allen Vorzügen, die wir natürlich haben, mit Support vom Autogewerbeverband und auch der MFI-Gruppe. Trotz eigentlich unserer kleinen Betriebsgröße haben wir doch viele Sachen da, wie eine Wäschanlage oder auch Tankstellen. Wir haben vier Markenvertretungen Ich denke, da sieht der Lehrling recht viel und ab und zu immer einmal einen Schneeschleuder oder einen Rasenmäher und das kann sehr interessant sein für einen Lehrmannen, denke ich. Also hier in unserer Garage ist speziell, dass das Team immer alle zusammen sind und dass man alle miteinander hilft. Also stolz in unserer Garage hier im Engadin dürfte wir sein, dass wir eigentlich unseren Betrieb die letzten zwei Jahre fortlaufend jetzt umbauen durften. Also wir sind sozusagen wie aus dem Ei gepellt mittlerweile. Also es ist alles auf dem neuesten Stand der Technik, sowohl technisch in der Werkstatt als auch jetzt im Showroom hier, beziehungsweise im ganzen Service-Kundenzonen-Annahmebereich. Also wir haben komplett umgebaut und werden diese Tage noch unsere Elektrotankstelle installieren dann sind wir wirklich komplett fertig und darauf dürfen wir wirklich stolz sein.